hat mir gut gefallen. Also ich finde es eigentlich ganz witzig. Ja, finde es eigentlich ganz amüsant, muss ich sagen. Festgestellt, dass gerade die Studenten ähm, nach diesem Praktikum ganz viele ähm, Erfahrungen gemacht haben, die sie unbedingt kommunizieren wollen. Und es ist natürlich schwierig mit Studenten, wir ja, haben meistens so Größen zwischen 30 und 32 sind die Seminarsitzungen, es ist schwierig, wenn alle eben erzählen wollen. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wie können wir in möglichst kurzer Zeit einen Erfahrungsaustausch stattfinden lassen und da bot sich diese Methode eben super an. Haben, und zwar mit einer Methode, die Sie sicherlich aus einem anderen Bereich kennen. Und zwar werden wir jetzt ein Speed veranstalten. Und wir Sie sicherlich auch, wie man da sitzt, nämlich die zwei gegenüber. Man hat eine begrenzte Zeit, wenn man sich eben über ein bestimmtes Thema unterhalten kann. Sie werden Ihnen jetzt vorgeben, also werden Ihnen eine stellen. Und da haben Sie dann drei Minuten Zeit, um sich ausgetauscht auszutauschen. Wird. Danach wechseln sie natürlich die Also generell ist es uns wichtig, dass eben Studenten zusammengehen, die sich noch nicht kennen und so eben die Möglichkeit haben, sich darüber auszutauschen um also, ich denke, es ist auch ein Schonraum, in dem Sie sich befinden. Also, es ist das erste Mal natürlich keine Präsentation vom ganzen Plenum, vom Dozenten, sondern Sie können einfach ganz frei äh, über Erfahrungen sprechen. Und ich denke, auch dieser Lernpegel, der natürlich auch dadurch entsteht, ist wie so eine kleine Schutzhülle, wo man sich dann auch vielleicht noch ein bisschen mehr erzählt, als man vielleicht offen sagen würde. Meine erste Frage, über die Sie sich unterhalten würden, ist, sprechen Sie über eine Lehrerpersönlichkeit, Sommer die Drei Minuten. Lauter. Also, man hat seinen Partner teilweise überhaupt nicht mehr hören können. Als die Leute saßen zu nah beieinander, es so müsste zumindest immer ein Platz dazwischen sein. Vor allem, wenn man ein bisschen so peripher hört, es ist Startschuss und nur noch. Und dann auch auf dem Gong relativ still wieder, das ist es cool eigentlich. <lacht> Ich sehr gut von den Erfahrungen, dass die Schüler untereinander miteinander kommunizieren und dass man von ihren Erfahrungen berichten kann und dass man dann auch ein bisschen detaillierter drauf eingehen kann. This <laughs> Generell ist die Resonanz sehr positiv, also ich mache danach dann auch immer noch ein, ein kurzes Gespräch im Plenum, weil, weil ich einfach merke, dass sind noch so viele Sachen da, die auch gerne offen ausgesprochen werden wollen und deswegen ähm, gibt es dann auch immer noch so Highlights, die man dann vielleicht im Plenum nochmal bespricht, was natürlich ein bisschen schade ist, weil der Dozent natürlich von dem Ganzen nichts mitbekommt, also er kennt die Inhalte natürlich der Gespräche nicht. Und von dem her kann man so eine schöne Abschlussrunde machen im Plenum, wie natürlich was Sie erzählen wollen oder auch nicht. Und generell ist es, denke ich, positiv, weil ähm, man einfach merkt, es ist eine gute Grundstimmung da. Jeder hat schon mal ein bisschen Dampf abgelassen, äh, Dinge erzählt, die ihm vielleicht wichtig waren und die ihn vielleicht auch aufgeregt haben. Und so kann man eigentlich äh, ganz gut ähm, zusammenarbeiten. Ich habe auch das Gefühl, dass so diese erste Hemmschwelle abgebaut ist und so eine kleine Vertrauensbasis schon geschaffen, wo man sich einfach Dinge auch erzählen kann. wenn so, man redet jetzt so untereinander, zu zweit oder vielleicht zu viert? Hm. Und ähm, das ist eigentlich echt, also man kann ja gemütlich reden, ähm, man ja hat wie gesagt nicht den Leistungsdruck oder man ist nervös und dadurch finde ich ist das eigentlich echt sinnvoll. Also mhm. so hat es mir gut gefallen. Also es war ein großer Austausch möglich. Vielleicht nächstes Mal auch durch mehr Fragen, dann kann man äh, noch auf mehr, mehr austauschen, sich, noch mehr sich austauschen <lacht> und auf mehr eingehen. Ja. Alles